Wenn ich bei der Bearbeitung eines Projekts zwischendurch mal wissen möchte, wie die Projekteinstellungen sind, drücke ich einfach die Tastenkombination Alt D und dann die Taste J.